Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein an das ziemlich lange und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin. Was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD1, ich bin Kerl. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber überleben. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwängen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Wird auf sich verraten. Niemand stoppt das Imperium! Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Casters, steh auf, Jedi Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? wollte das Spiel in Englisch starten. Ah, oh, oh, schätze ich, mache ich dann halt mal ein Deutsch-Sintro auch. Warum schaut das so comic aus, grafisch hier? Ah, oh, ich wollte es in Englisch starten. Ich wollte es in Englisch starten. Ich werde es in Englisch durchspielen. Englisch klingt viel besser. Das habe ich jetzt extrem schon gemerkt. Okay. Kann man hier Sprache irgendwo ändern? Ach, verdammt. Das geben sie mir erst jetzt die Option. Ah! Toll, toll, toll. Audio wird ein bisschen laut sein aus also außer Dialog. Ja. Dann starten wir es halt mal ein bisschen ins Deutsche hinein. Ah! Ja, ja, ja. Hab viel mit Modding gemacht. Werde auch viel mit Modding machen in diesem Spiel. Aber jetzt mal kurz hier. Das deutsche Intro und die Cutscenes ohne Facecam. So starten wir halt mal schnell. Was? Okay, cool. Ja. So. Sure. Neue Reise starten. Viel dramatische Musik. Sie haben sich für einen comicbook look entschieden, kommt bevor. Clone wars look mehr so wie das Überrealistische von Chadder oder. Kann das sein oder kommt nur mir das so vor? Nicht viel Dialog bis jetzt. Niedrigen Grafiken gegeben haben, oder? Oh, die Haare. <lacht> <lacht> für mich sehr Borderlands-mäßig aus, zwischendurch. Sehr zwischendurch nicht was Schlechtes ist. Borderlands ist deswegen gut gealtert. Das ist der erste Eindruck mal. Dieser Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Sein Sie. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Äh. Ja. Äh. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Oh, Und, wo ist die Übergabe? Dogs. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkel. Sicher. Aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skyline zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Oh, leicht ist da das, leicht ist da das. Ganz normal heutzutage. Okay, mal schauen. Optionen. Grafik. Habe ich was verbockt? Nein, nein. Nein, schaut gut aus. Ein Schatten kann ich runtertreiben. Wie sehen es aus? Re-Tracing ist ein. Nicht großer Unterschied machen. Qualität. Oh, okay. Dieser Bezirk ist abgeriegelt Auf Befehl von Senator Sejan. Hier Wir machen einen Umweg. Hast du dich verlaufen? Ich schau dich mal an. Eigentlich kann ich wieder weggehen. Oh nein, doch nicht. Oh nein. Das gefällt mir nicht. Halte also dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ich habe nichts getan. Lass schlau weitergehen. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie Oder wir verhaften Sie. So, wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja? Sag's mehr. Oh, warum ist das deutsche voice Acting immer? So viel schlechter. Irgendwer Was ist das Englische? So viel. Riesenunterschied, Riesenunterschied. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen unsere Einschränkungen... Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, um oh, dass er für uns eine Ausbildung Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Gut. Ich seh's. Als Teil unserer Expansion... Den haben Sie am Kontrollpunkt schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Mal ein Lichtschwert bringen. Und ein bisschen schneller. 6 geht auf von Senator Ab sofort eine bleiben und Bleiben Sie bis auf Weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouillen.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 Um ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihm den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Aua. Ah, ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum.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 Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen! Das hier! so dass es jeder sehen kann! Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge-Rever gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. <lacht> Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung.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 Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. <lacht> Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Haltet den Jedi auf! Oh yeah! Oh yeah! Blocken? B Blocken gibt's. <laughs> <Und> holt mich! <laughs> Hat sich verkratzt. Was? <laughs> ich bin nicht. Was? Ich bin nicht wir das war mal raus dann reden wir Komm schon wir müssen nicht alle auf einmal Ich ihn einfach nicht Nein. No. Nice. Das ist cool, ein Nicht so schnell, Senator. Mit Los, BD. Ha. Jetzt kommt er e zu uns. E ah, das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng! Festhalten! Oh. Typisch Carcass, das leidet nur rum. Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht... Oh. Oh. Hey, wir mal unsere Fähigkeiten. Cool. Das war Topf. knapp, Kumpel. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Oh, ich hoffe, das Klettern ist ein bisschen besser. Ich muss keine L2 drücken anscheinend. Das war schon automatisch drinnen. Das hat mich genervt. Negativ, mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Senator? Oder oh, er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. In diesen Docks müsste mittlerweile ein ganzes Blödsinn sein. Was war das? Wir müssen weg, BD. Ach, sonst Sturmtrupper. Sturmtrupper. Wir haben kein Ziel. Oh, der hat mich getroffen. Warten. <lacht> das hat sich falsch angefühlt. Was haben wir hier? Was zum Scannen? Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Gewalt? Nein? Geduld. Geduld ist die Lösung. Nein, keine Lösung hier. Keine Lösung. Wir müssen diese die Jagd vor dem Imperium noch. finden. Ah. Ein paar Minuten. Ich habe irgendwie ein Zahnräfte zu danach. Nope, das ist er sich war's nicht ausgegangen. Ja, ja einen abknallen lassen. Nein, kriegen gleich von Anfang an. Das fühlt sich gut an. Alles neu freischalten, die irgendwie sind dumm. Also es ist das eh cool, wenn wir alles von Anfang an haben. Informationen der Senator hat. Ich hoffe, Sie sind das Risiko wert. Und nur stärker werden. auf, was Kumpel? Oh ja, grafisch ist das ganz anders. Ein ganz anderen Flair schon. Ein bisschen weniger Ernst und mehr Comic. Oh Gott, Sliden. Haben wir das Ziel im Blick? <lacht> Noch nicht. Vorwärts! Los. Dort können wir uns ausruhen. Das ist das ein schneller Weg zurück? Nein. Schaut nach dem Weg nach vorne aus. Und du? Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl <lacht> kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Open. Er schießt ihn den Krieg gekämpft. Ah, oh. oh, deutsches Voice Acting. wirklich. <lacht> ja. Nee, nee. Das meine ich nicht so. Das meine ich gar nicht so. Das ist gar nicht so schlimm. Es gibt nur die Macht. Meditationspunkte. Das kennen wir. Ausruhen, alles klar. Fähigkeiten bauen. Schauen wir mal, was wir haben. Lichtschwert macht überleben. Okay, ich kann ein Lichtschwert auswählen für Punkte. Ah. Oh. Ja. Okay, okay da sieht man schon ein paar Bäume. Jetzt haben wir da ausfallender Schlag. Stoßangriff. Wird gelernt. Ah ja. Das ist ziemlich typisch. Was haben wir gemacht am Anfang? Gesperrt. Gesperrt. Da gibt es anscheinend mehrere Fähigkeiten dann noch. Wenn wir mal eine Runde schlafen. Ah. Fühlst dich besser. Ich kann, make that right. ich kann das schaffen. Schaut nur noch Collectible aus. Schalter. Mehr Geduld. Hey! Neue Karte. Ja, der gefällt mir besser, die Karte. Kann ich. Jacke, Bart, Frisur? Wirklich? Aber ich habe noch nichts. Ich auch nur die Standardedition. edition Bart. Zwei, stolpen. <lacht> Dein, stolpen. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich nichts machen. Damit schaffe ich es, die zu passen Ah, schau. Jetzt gibt es eh mehrere Kleidungen hier schon. Das nehmen wir. Das ist Farbe. Warum nicht? Hose. ist auch Farbe. Alles in blau. Sehr schön. Warum nicht? Nice. Schwarz-blau. Schauen wir doch weiter. Ein bisschen. Nach wem suchen wir? Der Verdächtige ist männlich. Wurde zuletzt in Doc 27 gesehen. Und angeblich ist er ein Jesus. Ein Ablock! Oh! Direkt durch. Schönes Ding. Wunderschöne Zeichnung. Lager von Obdachlosen. Das Neon-Sein. Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Ja, wunderschön. Hier, oh. Ah, seine Stimme passt, wenn dann. will nicht nur über Voice-Acting in Deutsch mich beschweren. <lacht> Hab mich verlaufen. Kannst du mir den Weg zeigen? Das ist der Weg. Okay, mit dem habe ich gerade nicht gerechnet. Shimming existiert noch. Polokarte oh, habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen. Yep. Yep, yep, yep, yep. Das ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Gehen wir nach unserer Schicht einen abnehmen? Klar, ein Turbotor so könnte ich schon vertragen. Ich habe gehört, die machen sie auf Scratch. Das ist nur ein Gerücht. Schön. Was ist mit diesem Nudel aus? Die Augurengasse hat geschlossen. Den Hatten... oh, so. oh, er schön. wollte doch nur Nudeln. Nimm das! Abstand von ihm! <lacht> ja, das wird wohl nicht. Oh, ich will befördert werden, sagt er. Oh sorry, Bro. Ich sehe sie. Ah, das will ich auch schon machen. Jemand sollte Oh yeah. Halt. Oh ja, yeah. Holy, Holy, Holy, Holy, das? Oh. Kampfstil war da. Ich fühle mich schwach, bitte. Nein. So, Holy, Holy, Holy, Ah ja. Holy, so. Das rechte Taste. Ups. Oh Blockbuster. Ah, was nicht. Funktioniert nicht so gut. Machen wir lieber das. Ah, oh, keine L2 mehr drücken beim Hopfen. Riesensieg. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Ich nach unten sehen. Wenn man in erster Fall tot. Wo warst du so lange? Ach, ich habe ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Es ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Boat. Dafür bin ich hier, Kestis. Kennt okay. man den? Als ich das Dock nicht... einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha. Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille. Bravo kennt sich aus. <fair> <fair> Coop und Conta. Yep. haben sicher schon Hunger. Hungrige Klatuiniana. Das wollen wir nicht. Erinnere mich dir irgendwann von dem Job auf Carida zu erzählen. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Und ich lasse euch warten. Äh, ich, bin fertig. ich bin fertig hier. Das. Zizi. Deutsche Intro halt. Deutsche Intro. Ich werde das Spiel in Englisch let's playen und so viele Mods rauffahren wie möglich. Wenn es so viel am Anfang geben wird, was ich glaube. Es gibt jetzt schon zwei, nur Skipping Intro. Ja, yeah, Mods. Yeah, yeah, yeah, yeah, Jetzt muss ich alles Englisch wechseln und neu starten. Yo, peace out.